Ja, mein Name ist Thorsten Unterberg, Projektleiter für das Digitale Bürgerbüro bei der Stadt Paderborn. Inhalt unseres Projektes ist ein integratives System eines digitalen Bürgerbüros auf Basis eines Serviceportals, verbunden mit einer Multikanalstrategie und der medienprofilen Übertragung von Daten. Mit dem Satz ist eigentlich das ganze Projekt schon beschrieben, aber ich gehe besser äh, noch ein bisschen in die Details. Kernbestandteil unseres Projektes ähm, ist ein Serviceportal. Bürger, Unternehmen, Mitarbeiter und das telefonische Servicecenter greifen hierauf, hierbei auf die gleiche Datenbasis zu, sodass eine Doppelpflege vermieden wird. Die Bürger können über das Portal Termine vereinbaren, Anträge über Formularassistenten oder integrierte Module der Fachverfahrenshersteller nutzen. Die Anträge werden den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in das Dokumentmanagementsystem, ihre Fachanwendung oder das neue Intranet übertragen. Idealerweise erhalten wir an Stelle auf elektronischem Weg eine Rückmeldung. Hierzu wird dieses Jahr die Online-Briefzustellung getestet. Eine komplette digitale Sachbearbeitung wollen wir in der Gewerbestelle abbilden. Natürlich sind wir für unsere Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin persönlich da. Eine Hauptinnovation ist das neu entwickelte TSC-Modul für das Techn äh, Telefonische Service Center. Hier werden zusätzliche Informationen zu den Dienstleistungen hinterlegt, sodass eine qualifizierte Auskunft erfolgen kann. Die Auskunft erfolgt telefonisch oder per Chat. Weitere Themen sind die Mitarbeiter-App, künstliche Intelligenz in Form eines gaff und Sprachassistenten sowie eine Indoor-Navigation. Für uns zählt das Gesamtpaket. Nur wenn die, äh, die einzelnen Bausteine ineinander greifen oder sich ergänzen, wird es eine Runde Sache. Übertragbar sind unter anderem das TSC-Modul, das künftig kostenfrei in das Regio-Portal integriert werden kann und die erstellten Form Solutions Assistenten.